Hallo! Ja, du! Du studierst Elektro- oder Informationstechnik? Oder hast dein Studium vor kurzem abgeschlossen und arbeitest schon in diesem Umfeld? Dann bist du ja echt zu beneiden. Dein Beruf befasst sich mit den heißesten Technikthemen unserer Zeit. Und wenn du willst, kannst genau du an entscheidender Stelle mitreden und mitgestalten. Nein, nicht hier! Sondern da, wo du auch richtig was bewegen kannst. Bei der Next Generation DKE – das ist die global ausgerichtete Community junger Ingenieure, die sich in der internationalen Normung engagieren. Normung? Ja, ganz richtig. Denn hier werden die Weichen für die technische Entwicklung von morgen und übermorgen gestellt. Zum Beispiel in den Bereichen Kompatibilität, Sicherheit und Zusammenspiel von komplexen Systemen. Oder auch in deinem Spezialthema. Integriert ins Young Professionals Programm der IEC eröffnet dir die Next Generation DKE ein weites Feld für internationale Erfahrungen. Beim IEC General Meeting, dem jährlichen Treffen der internationalen Normungscommunity, in Workshops und Führungsrunden der IEC, in Meetings mit Fachkollegen überall auf der Welt. Und auch deutschlandweit kannst du in der Next Generation DKE eine Menge bewegen. Du kannst in der Führung der Community mitarbeiten oder in Expertenmeetings zu deinem Fachthema die künftigen technologischen Anforderungen diskutieren. Im Ernst, es ist dein Engagement, das darüber entscheidet, ob die junge Fachkräftegeneration Impulse setzt oder nicht. Denn es gibt viel zu bewältigen. Neue Technologien, neue Prozesse und neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Hört sich nach einer großen Sache an? Ist es auch. Aber du bist nicht allein. Die Next Generation DKE ist die Community für die Experten von morgen. Offen, international, flexibel und projektbezogen organisiert. Interessante Leute aus der ganzen Welt für spannende Gespräche. Netzwerken also im besten Sinne. Und das durchaus auch gerne mal hier. Bist du dabei?